Jetzt bist du gerade 10 Minuten aus der Tür und du fehlst schon wieder. Warst wieder nur für Stunden hier und du fehlst schon wieder hier. Wir hatten viel zu wenig Zeit, uns zu erzählen. Übers Leben, deins und meins, wie es singt und lacht und ab und zu. Weder Spaß noch Freude macht mitunter. Du drehst nach links, ich wink nach rechts. Und unsere Wege gehen vorbei. Ich wünsch dir exquisite Orte, famose letzte Worte. Zum nächsten Mal und denk dran: Lass niemals deinen Schuh stehen vor der Tür, wenn es regnet. Pass nur gut auf, wer dir im Dunkeln so begegnet. Und wenn du dich brauchst, dann mach dir Kerzen an oder den Kühlschrank auf, ich komme dann. du gingst, blieb nur das Ticken meiner Uhren, die Zeitvergangenheit mit diesen längst verfahrenen Spuren, mit all den Souvenirs aus längst vergangenen Tagen und all die Fragen. Ich wünsch dir exquisite Orte. Die famose letzte Worte bis zum nächsten Mal und denk dann, lass niemals deinen Schuh stehen vor der Tür, wenn es regnet, pass nur gut auf, wer die im Soll das so gehen? In 2000 Tagen nur ein- bis zweimal sehen. Lass niemals den Schuh stehen vor der Tür, wenn es Pass nur gut auf, werde im Dunkeln. auf, ich komme dann. deinen Schuh stehen vor der Tür, wenn es regnet Pass nur gut auf wer dir im Dunkeln so begegnet Wenn du Licht brauchst dann mach dir Kerzen an oder den Kühlschrank auf Ich komm dann